und es auf eine saubere antistatische Montagefläche gestellt. Außerdem müssen wir uns erden, um das Risiko der statischen Elektrizität auszuschalten. Beginnen wir mit dem herausnehmen der Batterie. Dazu die beiden Verriegelungslaschen nach vorne schieben und die Batterie entnehmen. Als nächstes lösen der drei Kreuzschlitzschrauben und entfernen der Abdeckung für die Speichermodule. Zum Herausnehmen der Speichermodule, unten und oben jeweils links und rechts, die Haltefedern etwas nach außen drücken, so die Speichermodule etwas herausspringen. Nun entfernen wir, wie gezeigt, die drei Kreuzschlitzschrauben hier. Mit dem Torx T8 Schraubendreher die beiden Schrauben hier oben entfernen. Weiter geht's mit dem Entfernen der fünf Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante. Zu beachten hier, dass die zwei äußeren Schrauben länger als die drei innenliegenden Schrauben sind. Als nächstes lösen wir dieses Flachkabel hier. Dazu verwenden wir den Spatel mit dem die kleinen Arretierungslaschen vorsichtig geöffnet werden, so dass das Kabel frei liegt. Weiter geht's mit dem Entfernen der vier Kreuzlichtschrauben hier auf der Seite, wo die Monitorbuchse sitzt. Nun die vier Kreuzlichtschrauben auf der gegenüberliegenden Seite entfernen. Nun die gesamte Oberschale des Gehäuses in der hier gezeigten Weise mit leichten Hin- und Herbewegungen vorsichtig abheben und beiseite legen. Die Festplatte sitzt hier. Zunächst lösen wir, wie hier gezeigt, dieses Flachkabel. Mit dem Spatel heben wir die Steckverbinder oben und unten etwas an und das Kabel kann herausgenommen werden. Auch das Flachkabel hier, das das Motherboard mit der HD verbindet, wird in gleicher Weise mit dem Spatel gelöst. Mit dem Torx T8 Schraubendreher nun die vier Halteschrauben entfernen. Die Schraube unten rechts ist etwas kürzer, daher auch hier stets Notizen machen, damit der Zusammenbau nachher gelingt. Zum Einbau der neuen Festplatte benötigen wir die beiden Montageflansche. Die beiden Haltestifte hier mit dem Kreuzlitzschraubendreher herausnehmen. Nun auf der anderen Seite den Flansch durch Lösen der beiden Kreuzlitzschrauben abnehmen. Nun das Flachkabel sanft hin und her bewegen um auch dieses von der alten Festplatte zu lösen. Abschließend noch die metallische Schutzschale abziehen und wir sind bereit für den Einbau der neuen Festplatte. Beginnen wir mit der Montage der Kleinteile, die wir soeben der alten Festplatte entnommen haben. Das Flachkabel in der hier gezeigten Weise rechtsbündig ausrichten und fest andrücken. Den Flansch links einpassen und verschrauben. Die beiden Haltestifte rechts einschrauben. Den Flansch rechts einpassen, sodass die beiden Haltestifte in den Gummiösen stecken. Nun noch die metallische Schutzschale überstreifen und ausrichten. Das Ganze nun in den Computer einfügen und präzise ausrichten. Nun die vier Halteschrauben mit dem Torx T8 Schraubendreher fixieren. Die kleinere Schraube rechts unten. Das flache Datenkabel mit leichtem Druck in den Schnappverschluss des Motherboards einstecken. Abschließend noch das andere Flachkabel ebenso, mit leichtem Druck auf dem Motherboard fixieren. Nun müssen wir die Oberschale des Gehäuses zur Montage in die korrekte Position bringen. Achtung! Das kurze flache Tastaturkabel hier muss in die Öffnung des Motherboards hier eingefädelt werden. Da uns die Oberschale die Einsicht verwehrt, müssen wir diesen Vorgang ertasten. Besondere Aufmerksamkeit hier da das empfindliche Flachkabel dabei leicht eingeklemmt und beschädigt werden kann. Wenn die Gehäuseschale passgenau sitzt, weiter mit den seitlichen Befestigungsschrauben. Zunächst Eindrehen der vier Kreuzschlitzschrauben hier auf der Seite, wo die Monitorbuchse sitzt. Und dann weiter mit dem Eindrehen der vier Kreuzschlitzschrauben auf der gegenüberliegenden Seite. Betrachten wir nun die Unterseite des Computers... Und befestigen nun das kurze, flache Tastaturkabel hier, das wir eben unter das Motherboard eingefädelt haben. Dazu schieben wir das Kopfende des Flachkabels in die Schlitzfassung ein und verriegeln das Ganze mit Hilfe unseres Plastikspatels. Und weiter geht's mit der Verschraubung der fünf Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante. Zu beachten hier, dass die zwei äußeren Schrauben länger als die drei innenliegenden Schrauben sind. Mit dem Torx T8 Schraubendreher die beiden Schrauben hier oben eindrehen. Die etwas längere Schraube gehört nach links. Und weiter, wie hier gezeigt, die drei Kreuzschlitzschrauben im Batteriefach eindrehen. Nun die Speichermodule einsetzen. Den Riegel so ausrichten, dass die Kerbe des Riegels mit dem Pin des Powerbox übereinstimmt. Dann den Riegel sanft in die Fassung schieben und nach unten drücken, bis die seitlichen Haltefedern einrasten. Das gleiche für das zweite Speichermodul ausführen. Schließende Abdeckung für die Speichermodule durch Eindrehen der drei Kreuzschlitzschrauben hier. und abschließend Einsetzen der Batterie, die bei passgenauem Sitz hörbar einrastet. Die Softwareeinrichtung erfolgt je nach den individuellen Anforderungen. Sofern vorhanden, können nach der Partitionierung und Formatierung Betriebssysteme oder Datensicherungen aufgespielt werden.